Es wird Zeit, das Ganze zu beenden. Final Fight gegen König DDD hier in Kirby's Dreamland 3 und da wartet er auch schon auf uns. Bin vorbereitet! Aua! Er ja, scheinbar auch. Aber warum hat er so einen komischen Blick? Wollen wir jetzt wieder einsaugen? Ja, King DDD, den kennen wir ja schon. Der ist in so ziemlich jedem Kirby-Spiel vertreten. Und meistens ist er eigentlich ganz okay. Aber in diesem Spiel scheint er uns wohl Ärger machen zu wollen. Verdammt. Ich meine Ability verloren. Kriegst ich sie wieder? Ja, kriegst du wieder. Okay. Vielleicht noch mal ein bisschen Damage machen. Und was zum Teufel geht jetzt? Ich habe ihn besiegt, aber er lebt wieder. Und... Ich habe nicht das Gefühl, dass er wache ist, Leute. Oh. Oh, was? Zum Teufel! Okay, das ist echt gruselig für ein äh, Spiel für Kinder. Oh Gott, das ist ja wirklich gruselig. Also, ich hätte eine Albträume bekommen von dem, wenn ich jetzt als kleines Kind gespielt hätte. Nein, mein Level ist weg, verdammt! Ich habe auch noch ein Leben, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt doch nicht sterbe. Der Boss ist zwar eigentlich nicht wirklich schwer, weil es ist King Dedede, den kennt man halt. Aber das hier, was er jetzt gerade macht, ist neu und ich weiß nicht, wie ich bei ihm... Ja, wahrscheinlich die Dinger, oder? Ja, die Dinger kann ich... Gegen ihn schmeißen, wenn ich es schaffen würde. Nee. Ach so, ah, hm. okay. Vielleicht muss ich eins behalten. Ah. Hm, muss ich jetzt den ganzen Kampf? Ja, okay. Dann machen wir den ganzen Kampf einfach mal so, um zu zeigen, wie er funktionieren würde. Normalerweise ist der erste auf ein Zoom mit einem Hammer und auf einmal ist das Sternwerk. Okay. Okay. Interessant, wie es einfach nicht funktioniert. Na, ja, was macht er? Jetzt macht er das. Genau, dann kann man den so kontern. Unten ausweichen. Zack. Also das meiste, was er hier macht, macht er eigentlich auch schon in allen anderen Kirby-Spielen. So ziemlich. So. Zack. Na, wie gesagt, das ist normaler King GDD-Stuff. Wenn man es einmal gemacht hat, sind die nächsten Male nicht mehr wirklich so schwer. Ganz ehrlich. Ach. Aber das ist blöd. Manchmal kann ich nicht erkennen, was für eine Attacke er einsetzen möchte. Okay, aber ja, das war jetzt... Das, das habe ich jetzt schon gedacht, dass er wieder saugen möchte. Okay, jetzt springt er wieder. Da kann man ja okay. jetzt auch äh, zweimal treffen, wenn man krass genug ist dafür. Das bin ich in dem Fall nicht. Äh, keine Ahnung, wie mich das jetzt noch getroffen hat. Aber hat es scheinbar. Jetzt, nein! Verdammt, ich stelle mich echt richtig schlecht an bei dem Kampf, ne? Aber es ist es doch viel einfacher. So, genau, jetzt kommt wieder das. wollte du einmal gezeigt haben, wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann skippe ich das. Äh. So, hier muss man einfach nur warten, bis er seine dunkle Materie da rausschickt. Aber warum hat er überhaupt das, was in GUI, da ich mal, steckt? Diese dunkle Materie. Wieso hat er das überhaupt? Ich dachte, wir hätten im zweiten Teil dieses Dark Matter besiegt mit Nightmare. Ich dachte, wir hätten das abgeschlossen. Und doch sieht man das ganze Spiel über mehr und mehr von diesen Viechern auftauchen. Wie, als wären sie noch gar nicht wirklich erloschen worden von uns. Aber ich dachte, darum geht es doch in Kirby's Dreamland 2. Komm her, komm her, komm her. Bitte trifft. Ach, komm on! Manches ist, er war echt lächerlich, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Er hat nicht mal die Hälfte weg. Aber er lässt mir eine gute Chance zumindest. Bam! Okay, aber er hat die Hälfte seiner Leben weg. Ah, oh, ich muss es ich muss machen, sonst hätte ich mich jetzt treffen lassen. Sonst hätte ich jetzt getroffen. Wie, wie lange macht er bitte seine pac attacke Hör auf mit deinem Wacker-Wacker. Den ich hier nicht sehen, verstanden? Okay, eins gegen zwei. Mehr oder weniger zumindest. Nein! Oh oh. Oh oh. Hör auf! Uff. Wie oft macht er bitte diese Attacke? Okay, wieder zurück in der dunklen Materie. Ich muss hier wirklich noch lernen, wie diese Taktik funktioniert, wie diese. Ja, was hier die beste Taktik am besten wäre, genau. Das hat, das kannst du nicht, kannst du nicht sagen, dass das nicht getroffen hat. Ah, okay, klar, ja. Den ersten einsammeln, gegen den zweiten schießen, den dritten behalten und gegen kinder schießen. Das ist eine Taktik, die ich machen kann. Also, aber, so nervt. aber ich muss auf jeden Fall sagen, wie gesagt, diese Phase finde ich mega gruselig. Ehrlich, ich finde die wirklich einfach gruselig. Vor allem als Kind hätte ich sie gruselig gefunden. Aber ich habe das Spiel fröhlich gespielt als Kind. Was sicherlich die meisten von uns von euch sicherlich schon wissen, aber was trotzdem mal gesagt haben. Dass ich hier zum ersten Mal bereit mit euch spiele. Naja, okay, was halt blind? Ich weiß ein bisschen was über das Spiel, damit ich euch ein bisschen was Interessantes erzählen kann. Aber ich hab's sie wirklich gespielt. Ne? Ich habe mir nur ein bisschen was angeschaut immer. Und leider konnte ich da jetzt nichts anderes machen. Ich musste mich da leider treffen lassen. Aber bitte sagt mir, ich hatte auch eine dritte geheime Phase oder sowas. Ach oh Brody, das ist immer der gleiche Kampf. Das ist immer das gleiche. So, ich hab's doch jetzt verstanden. Ich hab's doch jetzt eigentlich geschafft. So. Da ist jetzt einfach für mich keine wirklich riesige Challenge mehr drin. Einfach nur, hab Glück, dass du ihn triffst. richtigen Timing. Naja, was soll's. Wir auf jeden Fall wissen, wer ihm das angetan hat. Wer hat ihm mit ein Auge in seinen Bauch reingepackt als ob ich da... Ich muss Antworten erhalten. Richtig. Einmal noch, einmal noch. Nur noch ein Leben. Ich habe noch zwei. Das werde ich schaffen. Jetzt sind die Seiten umgekehrt. Hör auf mit deiner blöden Pac-Man-Attacke. Es reicht jetzt, komm. Zeig mal dein blödes Auge nochmal. Genau das. So. Und Tschüss. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt aber! Und der fliegt wieder auf den Boden. So, und mit der Hilfe all der gesammelter Güte können wir DDD helfen. Und das ganze... Ja, diesen ganzen Eisberg hier. Freimachen von deiner ganzen dunklen Materie, vom ganzen Böse, was hier lauert. Und dann können wir direkt mal abtanzen, ne? Naja, keine Zeit dafür. Wir müssen erstmal DDD helfen, dass es ihm wieder besser geht. So und wie gesagt, nur weil wir alle von diesen ganzen Herzenkristallen, was auch immer das sind, die ganzen Herzsterne eingesammelt haben, kommen wir nun in Level 6 rein. Der richtige Secret Final Boss. Die Hyperzone. Und all unsere Freunde helfen uns. Sammeln noch mehr Güte ein und mit dieser ganzen Güte... Haben wir eine Zauberzepter oder so. Sowas wie ein Moon, keine Ahnung. Und nun kämpfen wir erneut gegen die dunkle Materie aus dem zweiten Teil. Er hat nicht genug. Wie oh, funktioniert der Angriff? Ich verstehe es nicht. Aber es ist, glaube ich, so der ein super ähnlicher Kampf. Okay, ausweichen. Ach verdammt! Ja, das erste Mal werde ich es nicht schaffen, weil ich verstehe den Angriff vor allem den hier nicht. Und ich habe nur noch ein Leben, weil ich wurde nicht geheilt nach dem letzten Kampf, was ich persönlich ziemlich blöd finde. Aber naja, gut. Was soll's. Ja, ist besser so. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie der Funk Kampf hier funktionierte. Aber wir haben ein schönes Herz. Als Icon. Unsere Hard Ability. Und nein, hier kann man keine äh, Partner mitbringen. Also, das wir haben auch ein Rätsel, wie man die hier benutzen sollte. Wir machen auch nicht sehr viel Damage. Aber es sollte genug sein, um ihn richtig reinzuhauen und das war ein richtig geiles Spot gerade. Okay, einfach geradeaus. Einfach... Ich weiß nicht, wie er schießt damit, aber ich bleibe einfach geradeaus. Stehen. Sollte passen. Ich war auf jeden Fall gut Damage. Und er nicht so gut. Ha! Was willst du jetzt? Gui, hilf uns! Und hier sieht man, dass Gui aus der gleichen Substanz besteht. Auch aus dieser dunklen Materie. Er besteht auch daraus. Nur schießt er nicht wirklich viel. Aber er hat die Kraft der Sterne. Die Kirby normalerweise hat, wenn der Gegner besiegt. Aber in diesem Kampf hat Kirby nun mal das Herzabdopter. womit er Ihn jetzt down macht! Würde ich gerne sagen, wenn es endlich mal... Jetzt! Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Das Ding ist vielleicht weg. Aber die größte Sorge ist er hier! Das ist so ziemlich das Mutterschiff des Ganzen. Sein Name? Zero. Also, Null. Und von ihm, ihr seht schon, von ihm kommen die ganzen Dinger. Das war nur sein, äh, Sein zweiter Sohn, ja. Der zwei Söhne. Und das war... Der eine aus, 2. Äh, und, und das gerade. Und wird Jetzt mit sich die Mutter hier rächen. Zumindest also Zero wird sich rächen. Was zum Teufel? Er blutet! Sieht aus wie ein Auge, der blutet. Ja, leider ein zweiter Game Over. Das ist leider passiert. Und wir haben noch nicht 100%. Aber dazu komme ich noch. Dazu komme ich später noch. So, jetzt müssen wir den Kampf nochmal erneut machen. Aber ich äh, skippe euch das erste hier. Und er ist jeden Moment down. Yes. Okay, erneut gekillt. Ich lasse mal Gui erstmal raus aus dem Spiel. Wie das aussieht, wie, wie Kimmy das trägt. Denn wir müssen alle Leben haben, die wir hier bekommen können. Denn ich bin nicht gut in dem Spiel und man kann ja auch nur am Auge treffen, ist mir gerade aufgefallen. Auch bei dem anderen Ding, bei der anderen dunklen Materie. Und das hier ist eigentlich das, was man in der Cutscene gesehen hat. Weil man dachte, weil es so schattiert war, hätte man wahrscheinlich denken können, es wäre das gleiche wie aus Curious Dungeon 2, aber nein. Das hier ist die Wurzeln allen Übels. Hier von Zero kommen, wie gesagt, die ganzen Kinder, die ganze dunkle Materie raus. Und Gui ist einer davon, aber wie gesagt, er ist halt netter. Eine Fehlgeburt scheinbar. Naja, hilft uns. Also, jetzt nicht vielleicht in diesem Spiel, manche Spiele ist er besser, aber generell die Idee dahinter ist, dass er uns hilft. Ja, das wollen wir schätzen. Was ich nicht so gerne schätze, ist, äh, einen neuen Game Over. Zumindest halt den ganzen Kampf nochmal neu machen, das schätze ich nicht so sehr. Und das ist super böse. Äh, ich <lacht> hab' Verdammt. Und wir haben ihn fast. Nein, aber er hat fast uns. Wo ist er? Wo ist der Teufel? Okay. Na komm. Das kann doch nicht sein. Nein. Ich sterbe, Leute. Er will einfach nicht sterben. Er will einfach nicht sterben. Er will einfach nicht sterben. Hä? Das kannst du nicht erzählen. Aber... Oh, come on. Die beste Taktik hier bei dem kleinen Ding ist wirklich einfach, nah an ihm dran zu sein, immer ausweichen und immer, wenn er schießt, hinter ihm zu stehen und die ganze Zeit so eine reinzuhauen. Denn das hat eine gu gute Range, das Ding. Und von daher, naja, ein versuch gegen Zero diesmal mit Full Health. Denn jetzt habe ich denn sein, dann sein Kind habe ich jetzt drauf. Aber das habe ich überhaupt nicht drauf wenn da so auf mich zufliegt. Das kann ich überhaupt nicht haben. So, hier versuchen auszuweichen. Die Dinger haben leider aim -Bot, aber muss ich halt mit klarkommen. Aber wirklich die Bosskämpfe bei Kirby, das sind wirklich so Kämpfe, die verkackst du ein paar Mal. Und dann lernst du immer mehr und mehr dazu. Nur für den Let's Plays ist es ein bisschen blöd. Denn man möchte ja cool wirken und alles in einem schaffen, aber... Was soll's, ich habe euch ja von Anfang an gesagt, dass ich nicht ein Pro bin in Kirby-Spielen. Wenn die Spiele eher für Kinder gehalten sind. Es ist schwierige, alte Spiele, ja, alte Spiele sind doch ein bisschen anders, genau. Schieb ich darauf? es ist das alte Spiel. nur irgendwas, Habe ich immer am Anfang gesagt. Irgendwann der erste Folge, glaube ich, es rauskam. Wie auch immer. Wir haben uns sehr gut geschlagen bei diesem Kampf. Man merkt, er hat nicht so viele verschiedene Attacken, deshalb ist das einfach, sich das zu merken nach einer Zeit beim ersten Mal das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber nun haben wir dich, Zero. Gib auf, es ist vorbei. Er hört ja, nicht, verdammt, es ist vorbei. Bestimmt nicht, das reicht jetzt. Oh, Es war wirklich ein Auge und die Pupille fliegt raus. Es ist richtig blutig. Ugh. Der Samen kommt aus dem Ei raus. Das Ding bist du, Zero? Ohne Schade siehst du so aus. Oh Gott, das ist einfach Blut. Mir wird das als Kind, äh... das als Kind, Zero? Das ist doch voll gruselig. So ein blutiges Auge und sein Angreif. Verdammt, was soll das? Das reicht jetzt! Gib auf! Du hast versagt! Akzeptiere es! Hat Guri überhaupt geholfen? Außer halt wild rumher zu schießen in die falsche Richtung? Naja, wie auch immer. Zero. Ist besiegt worden. Und das ganze Dunkle. Die ganze Dunkle. Die ganze Dunkle Materie. Außer Gui. Zerstört. Verjagt. Alles wieder friedlich. Und so endet die Kirby's Dreamland Trilogy. Ja, Freunde, das war Kirby 3, wie es da oben steht. Auch wenn Kirby's Adventure nicht dazu zählt. Das ist nämlich so ein eigenes Spiel. Wo es auch um was ganz anderes ging. Aber ja, in den Kirby's Dreamland-Spielen. Zumindest zwei und 3. Eins nicht wirklich. Eins geht es darum, dass King Dedede gierig war nach Essen. Dreamland 2 ging es um dunkle Materie. Und Dreamland 3 ging es um die Wurzeln der dunklen Materie. Ja, mein Fazit zum Spiel. Ich finde das Spiel richtig süß. Ich finde das Spiel cool. Ähm. Ich fand den Boxkampf jetzt auch richtig cool tatsächlich, auch wenn ich jetzt ein paar Versuche gebraucht habe. Das hat mich nicht wirklich gestört, weil der Kampf war einfach cool. Ähm. Ich fand die neun Buddies ziemlich cool, also Nago, Pitch und Chuchu. Ich glaube, von den neuen mag ich entweder Chuchu oder Nago am meisten. Pitch ist okay, aber <lacht> weiß ich nicht, ich finde die anderen einfach ein bisschen besser. Ähm. Ja, Ado. Solltet ihr euch merken, Adeline wird in späteren Kirby-Spielen wieder erscheinen. Ähm ich glaube generell finde ich keinen von allen Buddies am besten. Da ist er auch schon, wenn ich schon darüber rede, den Fisch. Hm. Genau, ich finde die Abilities mit ihm einfach super. Sein einziges Manko ist natürlich halt, dass er keine Mobilität hat, dass er sich nicht gut bewegen kann. Ah ja, Nago ist toll. Nago ist toll. Ich mag die Katze. Weil man nie weiß, ob es Beine hat oder nicht. Ja, es hat Beine. Es hat kleine Füßelein. Ganz hell. Ja. Ähm, kann ich das Spiel empfehlen? Wenn ihr das genauso wie ich über Nintendo Switch Online spielt. Ja. spielt es. Ich kann es wirklich empfehlen. Falls ihr Fan seid von Kirby. Oh, süßes Bild. Ich mag Chuchu vom Aussehen, ja. Äh, falls ihr Fan seid von Kirby oder halt zumindest von Jump Runs, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ihr müsst die anderen Teile, also Kirby Stream 1, 2, was weiß ich noch, für andere Spiele sind von Kirby. Müsst ihr müsst ja alle nicht unbedingt gespielt haben, um das hier zu spielen. Ähm. Nicht unbedingt, ne. Müsst ihr nicht unbedingt. Ja. Das ist aber lange nicht das letzte Kirby Spiel, was wir hier gespielt haben. Es gibt noch weitere. Das hier schreibt nur das Ende der Trilogy. Kirby's Adventure habe ich übrigens auch schon jetzt played. Das könnt ihr euch auch noch anschauen. GUI ist ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, GUI. Also im zweiten Teil war er nur für ein One-Up da. Und hier war er als. Secondary-Character, neben Kirby. Ah, Rip, äh, Iwata übrigens. <lacht> Süß, die ganzen Freundinnen von denen und Freund. Sehr cute. Ähm... Was soll ich jetzt sagen? <lacht> hier sieht man Rob. Aber Metroid sieht man hier nicht, dann sagen wir auch nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Gui ist ein bisschen enttäuschend. Aber... Vielleicht wird er in einem späteren Kirby-Spiel wieder viel nützlicher. Und wir haben Planet Popstar gerettet. Vom ganzen Bösen. Auch keine Albträume mehr. Nichts. Alles ganz nett. Und genauso <lacht> würde ich mich auch fühlen, wenn ihr ein Like und ein Sub da lassen könntet wie Ardo es schon geschrieben hat. Das ist... Die End. Von Kirby Dreamland 3. Doch, halt, Moment mal ganz kurz. Was... Was sollen denn die 100%? Wo sind die denn hin? Die zeige ich euch. Entweder jetzt, oder ich mache halt keine Bonus-Episode, das heißt jetzt nicht. Entweder hier ist jetzt ein Outro, ein Ending, oder... Jetzt geht weiter.